daño Perem tamku, Tam In Mesopotamien finden wir zunächst nur Texte, die keinerlei Fiktion beinhalten. Auch wenn diese Texte Zauberpraktiken beschreiben, sind die Formen dazu gedacht, irdische Probleme zu lösen und Antworten auf alltägliche Fragen zu finden. Die Texte, die in Keilschrift überdauert haben, sind erst einmal wortwörtlich zu verstehen. Es gab ein Problem und die Lösung war diese oder jene Handlung. Es gibt aber eine Entwicklung in der gesamten mesopotamischen Literatur, die natürlich einen Einfluss auf die magischen Texte hatte. Langsam werden die Texte komplizierter und die Magie gewinnt an Performativität. Im Verlauf der Zeit könnte man behaupten, brauchen die Menschen neue Spezialeffekte, um an die Wirksamkeit der Rituale zu glauben. Dank des Einflusses der fiktionellen Literatur, die im zweiten Jahrtausend vor unserer Zeit entwickelt wird, lassen sich langsam spektakuläre Rituale beschreiben, die danach verlangen, praktisch umgesetzt zu werden. Das Treffen der Zauberkunst und der echten Magie ist in diesem Sinne unvermeidbar. Um alles einfacher zu machen, kann man die Magie des Nahen Ostens in weiße und schwarze Magie unterteilen, wobei man immer eine graue Zone findet. Die meisten dokumentierten Texte gehören der weißen Magie, an der ich dieses Video widme. Die weiße Magie war hauptsächlich dazu da, Menschen vor irgendetwas zu schützen und fand zwei Hauptverwendungen. Zum einen diente sie der Veränderung des Subjekts, indem dieses in ein Zwischenstadium oder eine neue Form überführt wird, wie zum Beispiel bei der Weihung eines Priesters. In diesem Fall sprechen wir von Schwellenmagie. Man tritt aus einer Realität in eine neue durch eine Schwelle, durch eine magische Tür. Zum anderen konnte die Aufgabe der Magie sein, ein von einem Individuum Erlittenes Überlost zu werden oder abzuwenden. In diesem Fall sprechen wir von Schutzmagie. Bei der Schwellenmagie wird eine Person für einen göttlichen Dienst im Tempel vorbereitet oder ihre vergangenen Probleme werden überwunden, indem diese Person eine rituelle Änderung ihrer selbst erlebt. Der Schritt von einer Unreinen in eine reine Daseinsform war eine der Hauptzwecken weißer antiken Magie. Da Reinheit als göttliche Eigenschaft betrachtet wird, waren die Einweihungsrituale der Tempel durch. Reinigungshandlungen gekennzeichnet. Diese Reinigung versteht man sowohl metaphorisch als auch wortwörtlich. So würden Menschen unter anderem mit Seife gewaschen und rasiert. Andere rituelle Formen dieser Schwellenmagie Magie waren dahingegen nicht so sauber. In der Welt der Hetita gab es zum Beispiel Rituale, die das Halbieren eines Tieres oder einer Person erforderten. Das Töten von Menschen oder Tieren im Rahmen solcher Rituale wurde nicht als Opfer an die Götter gedacht. Vielmehr diente es dazu, eine symbolische Grenze zu errichten, welche einmal übertreten werden konnte und danach für immer verschlossen blieb. Das Subjekt der Rituale lief den neuen Weg entlang, der zwischen den jetzt getrennten, aber im Prinzip untrennbaren Teilen entstanden war. So ließ das Subjekt metaphorisch sein Leid hinter sich, indem es durch diese blutige, unmögliche Pforte schritt. Die Menschen mussten sich auch magisch gegen böse Kräfte verteidigen, die entweder dämonisch oder natürlich sein konnten. So gab es etwa Geister, die der Unterwelt entstanden und Menschen bedrängen konnten. Die Unterwelt stand aber auch in Verbindung mit natürlichen Orten oder Phänomenen, sodass der Wind selbst eine böse Kraft sein konnte. Unter den Tieren waren die Schlangen am meisten gefürchtet, sowie in Ägypten die Krokodile. Zusammen stellten also äh, Dämonen, Geister, Naturphänomene und Tiere gleichwertige Feinde der Menschen und waren somit Ziel der Schutzzauberei. Doch nicht alle Probleme kamen von außen. Aus dem Inneren der Zivilisation stammten zwei ihrer eigenen Übel. Wenn ein Tabu oder ein Schwur gebrochen oder schwarze Magie bzw. Hexerei ausgeübt wurde, entstand Leid. Dieses Leid musste bekämpft oder verhindert werden durch Rituale, die symbolisch gegen das Übel vorgingen. Das Schwören ist philosophisch betrachtet ein ganz besonderer Vorgang. Wer schwört, geht einer Verpflichtung ein, die nur durch den Schwur existiert. Ohne den Schwur wäre die betreffende Person von ihrer Verpflichtungen sozusagen im Voraus befreit. Das Leben in Mesopotamien war sorgfältig organisiert und das Brechen der normalen Verpflichtungen gegenüber anderen, wie zum Beispiel ein respektloses Behandeln der Eltern, würde direkt von der Justiz geahndet. In diesem Fall würde der Sohn automatisch enterbt. Aber andere Verpflichtungen, besondere Verpflichtungen, die aus einem Versprechen entstammten, mussten magisch besiegelt werden. Um das Brechen eines Schwurs zu verhindern, wurde eine Magie der Analogie benutzt. Diese verwendete homonyme Wörter in Zaubersprüchen oder Gegenstände, die auf eine symbolische Weise die magischen Folgen des Brechens eines Schwurs bebilderten. Ein Beispiel der Hethiter waren Zeremonien, in denen Soldaten Objekte zu sehen bekamen, die in dieser Zeit weiblich konnotiert waren, wie zum Beispiel Spinnrocken, Spindeln oder Kleider. Die Soldaten wurden damit bedroht, in Frauen verwandelt zu werden, sollten sie das Versprechen, dem König zu dienen, brechen. Nun bringt man Frauenkleider, einen Rocken und eine Spindel herbei und zerbricht einen Pfeil und du sprichst zu ihnen folgendermaßen. Was ist das? Sind das nicht Überkleider von Frauen? Wir haben sie hier zur Vereidigung. Wer nun diese Eide übertritt, und dem König der Königin und den Söhnen des Königs Böses zufügt, dann sollen diese Eide aus einem Mann zu einem Weibe machen. Seine Heere sollen sie zu Weibern machen, sie nach Weiberart kleiden und ihnen ein Kopftuch aufsetzen. Bogen, Pfeile und sonstige Waffen sollen sie ihnen in ihren Händen zerbrechen und ihnen Roken und Spinnen in die Hände legen. Im 18. Jahrhundert sagte der Philosoph David Hume, dass das Versprechen selbst eine Art Zauberhandlung sei, die durch das Sprechen bestimmter Wörter, reale Objekte oder Menschen vollständig verändern kann. Ein noch pittoreskerer Fall von Schutzmagie nutzte Ersatzpersonen. Um das zu verstehen, müssen wir wissen, es gab Geiste und Zeichen wie Träume oder Sonnenfinsternisse, die künftige Probleme ankündigen konnten. Diese Ankündigung kennen wir als Omen oder Omina im Plural. Wenn solche Omina den König persönlich betrafen, zum Beispiel vorhersagten, dass er abgesetzt, besiegt oder getötet werde, mussten seine Wassagerinnen, Zauberer, Exorzisten und Ärzte komplizierte Rituale durchführen. Hier kamen die Ersatzpersonen ins Bild, also Menschen, die stellvertretend die Position des Opfers in diesem Fall des Königs, einnehmen mussten, um das böse Omen auf sich zu beziehen oder es vom ursprünglichen Opfer abzuwenden. Diese Platzhalter konnten vorübergehend den Thron besteigen oder die luxuriöse Kleider des Königs anziehen, während sich der König selbst den Purifikationsritualen unterzog und versteckte. Somit waren sie in der Lage, das böse Omen zu überlisten und um den König zu retten. Doch das gelang nicht immer. Einmal blieb ein Gärtner im Besitz des Throns in der babylonischen Stadt Isin, nachdem der wahre König während der Purifikation gestorben war, als er dabei eine viel zu warme Brühe getrunken hatte. Wir haben gesehen, dass manche Zaubersprüche sehr plastische Beschreibungen ihres Gegenstandes beinhalteten oder dass sie metaphorische Handlungen empfahlen. Magische Texte waren also seit Beginn der Menschheitsgeschichte nicht rein schematische Kompositionen. Dennoch ermangelt es ihnen an kreative Imagination, welche zunächst den literarischen Texten vorbehalten blieb. Doch im Laufe der Zeit fasste die Fiktion in manchen magischen Ritualen und Zaubertexten Fuß. Ich finde diesen Einzug des Fantastischen in die Magie besonders interessant, denn erst hier können wir trotz der spärlichen Quellen eine Performativität in der antiken Magie vermuten. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass antike Ritualmagie nicht nur praktisch wirken sollte, sondern auch theatralische Elemente besaß. Darin wäre sie dann unserer heutigen Zauberkunst verwandt. Okay. Es ist genug? Meinen Sie wirklich, es ist genug? Was meinst du, Anna? Hast du schon genug? Oder willst du weiterspielen? Antworte nicht mehr. Lass Sie machen, was Sie wollen, bitte. Dann ist es schneller zu Ende. Pfui, das ist aber feig. Wir sind doch noch unter Spielfilmlänge. Ist es schon genug? Sie wollen doch ein richtiges Ende mit plausibler Entwicklung, oder? In der Literaturwissenschaft wird eine interessante rhetorische Figur beschrieben, die Metalepse. Das Fachbuch über die Grenze definiert sie als eine vertikal gerichtete Grenzüberschreitung und äh, Interaktion von Instanzen differenter Ebene der Darstellung im Kunstwerk. Dies geschieht zum Beispiel, wenn der Autor, die Autorin oder die Erzählerin unvermittelt selbst inmitten der Handlung auftaucht. So findet eine Wanderung zwischen unterschiedlichen ontologischen Ebenen statt. Der aus Jerusalem stammende Professor Nathan Wassermann schreibt in diesem Zusammenhang über eine babylonische Beschwörung von ca. –1700. In diesem Geburtsritual unterbricht der Magier seine Erzählung, um danach persönlich in dieser zu erscheinen und helfen sowohl in die Handlung als auch in die Wirklichkeit einzugreifen. Hier ist die zuvor erwähnte Performativität sehr deutlich. Die Beschwörung war auf eine Tafel geschrieben worden, die der Magier während des Rituals bei sich hatte und Was man erklärt, wie hier zunächst vom Magier eine Geschichte, die Historiola, erzählt wird. Eine junge Kuh, metaphorisch war damit oft eine gebärende Frau gemeint, sollte ein Kind zur Welt bringen, lief jedoch Gefahr, dabei zu sterben. Die Götter, Samash, Sakan und Sin, weinen bloß und tun so gut wie nichts, um zu helfen. Daraufhin fragt jemand, warum Samash weine und wer die Töchter des Gottes An, heilende Wesen, beschwören könne. Der Einzige, der die Macht besesse, solch eine Beschwörung durchzuführen, ist sicherlich der Magier, der das Ritual anbietet. Er kann zwischen beiden Realitäten wechseln und darf in der Geschichte anwesend sein, während er gleichzeitig vor der gebärenden Frau steht er hält sie, während er diese Beschwörung vorliest. Der Magier ist also der Autor, der Erzähler, ein Mitspielender in der Handlung und vielleicht sogar der Schriftgelehrter, der die Beschwörung selbst in Keilschrift eingravierte, schreibt Wassermann. Solch ein Beschwörungstext war immer dazu bestimmt, in einer speziellen Situation vorgetragen und verwendet zu werden. Er ist also kein rein literarisches Werk, sondern entfaltet erst in der Verschmelzung mit der entsprechenden Situation seine volle Bedeutung. Die Oralität verleiht literarischen Texten eine spezifische Situativität, sagt das Buch über die Grenze. Wie bei einem modernen Zauberkunststück verwendeten die antiken Magiern und Magierinnen eine Vielzahl an Requisiten und anderen Mitteln. Mit deren Hilfe konnten sie ihre Patientinnen und Patientinnen in eine Fiktion hineinversetzen, die ihr Leiden erklärte. Mit der säkulären Magie unserer Zeit werden die Zuschauerinnen ebenso in eine Fiktion hineinversetzt, die aber als die Realität wahrgenommen werden soll. Die Zuschauerinnen, wie damals die Patientinnen, verstehen die magische Logik der Zauberdarbietung als eine Form der Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit erlebt einen logischen Bruch im Verlauf der Darbietung, der unerklärlich bleibt und so den magischen Effekt ermöglicht. In der Beschreibung findet ihr einen Link mit dem kompletten Text und dort sind natürlich die entsprechenden Fußnoten mit den literarischen Quellen, die ich verwendet habe. Ich hoffe sehr, dass trotz der Schwierigkeit euch das Video gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video mit dem Thema die schwarze Magie in Mesopotamien. Bis dahin. salut Was denkst du über die weiße Magie in Mesopotamien? Und über die Metalepse. Was denkst du über die Metalepse? Was ist die Metalepse für dich? Metalepse? I don't give a fuck. <lacht> vale. Pues finito.